Ja, <lacht> Musik, nein, Mathematik. Funktionen ja gerade Also es gibt unendlich viele Funktionen. Das macht daher keinen Sinn, sie alle einzeln zu besprechen. Die sind unendlich. Dann würden wir unendlich viel Zeit brauchen. Ja, hier, wenn wir uns mit einer begrenzten Anzahl von Funktionen beschäftigen. Wurzelfunktion, synchronometrische die die und so weiter und so fort, was alles steht und das werden wir paarweise vergleichen, was wir jetzt nicht zuvor sehen, das ist die lineare Funktion hier in diesem Diagramm, also die Geraden und wenn die Gerade so parallel zur x-Achse ist, wie hier, ja, dann haben wir halt die konstante Funktion, ja, äh, Polynomfunktion 0 Grad. Und das ist eine Polynomfunktion ersten Grades und hier zweitens und drittens. Aber das haben wir schon in einem Video gesehen. Also gehen wir dann jetzt weiter und vergleichen wir eine Polynomfunktion höheren Grades und eine Sinusfunktion, ja. Und das ist eine Sinusfunktion, das ist ein Polynom neunten Grades, ja. Die Funktion geht so weiter, ja. Polynom jetzt hier an den Rand die geht von links oben nach rechts unten. Das bedeutet, dass die Koeffizient des höchsten äh, der höchsten äh, Hochzahl negativ sein wird, wie auch immer. Und wir sind jetzt hier eine, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kurven, also 8 plus 1, das ist 9. Grad. Ja? Und diese aus, die beiden Funktionen, das ist eine Polynomfunktion dritten Grades, ja. Und tatsächlich, wenn man sie alle drei in einem Diagramm vergleicht, die kommen wirklich ganz nah zueinander, ja. Sind kaum zu unterscheiden, also sogar vom dritten Grad, aber mit Grad, ja, hier neunten Entschuldigung, das sieht man hier, so ist es wirklich sehr schwer. Das ist fast aufeinander, ja. Wie auch immer Unterschiede, nämlich Polynomfunktion am Rand so nach oben oder nach unten geht oder beides nach oben oder nach beides nach unten unten ob das jetzt je nachdem ob es eine gerade Hochzahl ist die äh, äh, der Grad und so weiter so fort und das ist der, das einzige wovon man so die beiden Funktionen erkennen kann äh, wodurch man sie unterscheiden kann ja okay das ist jetzt für Polynomfunktionen und Sinusfunktionen. allerdings gibt es Polynomfunktionen die überhaupt nicht wie eine Sinusfunktion aussehen, diese oder diese und so weiter und so fort alle Funktionen die da hier so steht diese auch hier die hier ist allerdings eine, zwei, drei Kurven eigentlich hat sie ja, das ist vierten Grades wie auch immer auch hier Gut, das vergleichen wir jetzt die Wurzelfunktion in die Logarithmusfunktion. Ja? und sie sehen teilweise ähnlich, also hier nach oben und die auch nur die Logarithmusfunktion, ja, die geht eigentlich weiter, man, aber hier sieht man so ganz klar, geht weiter nach unten und die logarithmus funktion hat so eine gerade parallel zur y-achse ja und die trifft diese gerade nie die geht weiter nach unten und trifft diese gerade nie die äh, quadratische funktion allerdings ja die stoppt da entschuldigung dies die, äh, die stoppt da und es gibt auch die spiegelfunktion von dieser darunter ja, und die stoppt auch da ja das schon Unterschiede. Ähm. Andere Unterschied ist, dass die Logarithmusfunktion jetzt hier viel schneller als die Wurzelfunktion parallel ungefähr, also äh, zur x-Achse wird. So... Diese Gerade allerdings hier, die nennt man Asymptote. Also das bedeutet, die nie getroffen wird. Ja. Also die geht immer näher zu dieser Asymptote. Hier sieht sie sogar, dass sie auf diese Gerade ist, ist sie allerdings nicht. Ja. Und so was Asymptote. So quadratische und exponentielle Da ist eine quadratische Funktion und zwei exponentielle Funktionen. Und man sieht hier, die sind für eine kleine Weile jetzt hier von, hier von da bis da ungefähr, ja, und hier von da bis da sind sie fast identisch. Diese exponentielle Funktion mit diesem Teil der quadratischen Funktion und diese exponentielle Funktion mit diesem Teil der quadratische Funktion, nun, ja, nur teilweise, ja. Was ist jetzt der Unterschied? Die Exponentialfunktionen sind entweder streng fallend oder steigend. Also hier die blaue ist eine Exponentialfunktion und die andere, die orange, zwei exponentielle Funktionen hier und die eine geht immer wird immer weniger, die ist fallend und die andere und da oben immer mehr, die ist immer steigend, fallend steigend ja und beide haben auch eine sogenannte Asymptote, sie treffen die x-Achse nie obwohl sie immer weniger werden ja? Sinn, dass sie nie die Achse äh, x -A -A treffen, weil e hoch x zum Beispiel, ja, äh, e ist eine positive Zahl, sie wird also und mit der Hochzahl wird sie doch nie weniger als 0, ja. So man kann sogar beweisen, dass die x-Achse eine, eine Asymptote ist, aber das nicht. So, indirekte Proportionalität Exponentialfunktion. Indirekte Proportionalität, zum Beispiel 1 durch x, und Exponentialfunktion, diese, was wir hier vorher gesehen haben, haben ein bisschen Ähnlichkeiten, aber die sind eigentlich nicht so ähnlich. Ja. Wie auch immer, äh, grundsätzlicher Unterschied, die indirekte Proportionalität besteht aus zwei Zweige, sogenannte. Ja, äh, sozusagen, ja, die trifft zwar jetzt hier die x-Achse nicht genau wie die äh, Exponentialfunktion hat, aber die indirekte Proportionalität trifft auch die y-Achse nie. Ja. Und was gibt es noch zu sagen? Äh, gut, ja, das war alles bei dem Vergleich von diesen beiden Funktionen. Tangens und Kubische Funktion, die Kubische Funktion, Funktion dritten Grades, ja. <lacht> da sieht man sowas ja, und beim schon dritten Grades, die sind sehr ähnlich wie die Tanges Funktion, allerdings nur vor ein gewisses Intervall. Ja. ja, wenn wir die beiden vergleichen, in diesem der jetzt hier, so also von da bis da sind sie kaum zu unterscheiden, wieder aber. die äh, Tangensfunktion ist eine sogenannte periodische Funktion, sie wiederholt sich. Ja? Also das lila oder blau, je nachdem wie man das so sagen will, ja, das ist eine Tangensfunktion jetzt hier. Ja? Und hier sieht man auch die Polynomfunktion, aber die wiederholt sich nicht. Die geht dann immer weiter nach oben, aber sie wird nicht wiederholt. Die tangensfunktion wird immer wieder wiederholt. Und es gibt immer wieder so solche Geraden, jetzt hier, parallel zu x-Achse, senkrecht zu, äh, pa äh, parallel y-Achse, senkrecht zu x-Achse, diese Gerade hier zum Beispiel, oder diese da. Und die sind sogenannte Assyptatur, die Tangensfunktion, also diese Funktion trifft diese Achse, weder da oben, nie, noch da unten. nie Gut, warum ist das ja so? Weil bei diesem Wert jetzt hier, das ist hier eigentlich, pi halbe genannt gemeint. ja Bei diesem Wert wird Sinus eigentlich 0 und die, die Division durch 0 kann man nicht definieren. ja Und je näher zu 0, äh, also die Tangens, also ist, ja also das Sinus, je näher zu 0 ist, desto größer äh, wird die Tangens und das Cosinus ist hier 0 ja, bei pi halbe. Ja. Cosinus, also tangens ist Sinus durch Cosinus, ja, und je näher zu 0 das Cosinus wird, also der Nenner, desto größer wird die Teilung schon aber Cosinus 0, da gibt es keine Definition, Definition also diese Gerade hier, hier, Pi halber, x ist π halber, die ist eine Asymptote. Und das war alles, was wir über die Erkennung von Funktionen in einem Diagramm heute sagen können also vielen dank und bis zum nächsten mal